Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Oliver Schirmer, ich freue mich sehr, dass du ja, dieses Video jetzt hier eingeschaltet hast und in diesem Video ja, geht es um die ABC-Kundenanalyse und warum du ja gerade in deinem Business ja, eine Kundenanalyse durchführen solltest. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal die Situation gehabt, dass du äh, ja, als Networker, als Verkäufer, wie auch immer, ähm, ja, in einem Kundengespräch saß, 30, 60 Minuten lang alles gegeben hast oder vielleicht hast einen Livestream gemacht oder ein Webinar und wolltest was verkaufen und äh, ja hast 30 Minuten, 60 Minuten alles gegeben und danach leider nicht verkauft. Und sehr häufig ist es so, dass ähm, ja das Problem dabei ist, dass man ja nicht genau äh, den richtigen Kunden vor sich sitzen hat, beziehungsweise nicht ähm, ja den bedarf richtig abge, äh, abgecheckt hat ja so und ähm, die kundenanalyse die kann dir dabei helfen ja zum einen natürlich viel zeit zu sparen aber zum anderen auch ähm, ja deine also die die die richtigen kunden ja ähm, herauszufinden ja und herauszufiltern ähm, schau wenn du als äh, ja, wenn du an Vegetarier Fleisch verkaufen willst, ähm, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt von vorne herein, Ja, so und deswegen ist es wichtig zu wissen, wer ist dein Kunde und ähm, was ist die das ideale Produkt für den Kunden? Und da soll uns eben diese äh, die Kundenanalyse dementsprechend dabei helfen. Ähm, also Ziel bei der Kundenanalyse ist es halt immer zum einen natürlich das eigene Business so profitabel wie möglich zu machen, Umsatz zu steigern etc., aber auf der anderen Seite natürlich auch das Produkt, die Dienstleistung immer weiter zu entwickeln, zu optimieren um, und optimal an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Ne? So und die ABC-Kundenanalyse ist äh, ein gutes Werkzeug da dazu und wenn du jetzt mit der ABC-Kundenanalyse arbeitest, dann macht es durchaus Sinn, sich vorab äh, ja, mit dem pareto prinzip vertraut zu machen das pareto prinzip bildet sozusagen die ja, die basis ja für die für die kundenanalyse für die abc kundenanalyse und hier geht es dann im prinzip im ersten step darum dass du äh, dir einfach mal anschaust ja wer sind denn die 20 prozent deiner kunden die ja für 80 prozent deiner ergebnisse verantwortlich sind ja weil das pareto prinzip sagt ja aus dass du mit 20 prozent ja aller aktivitäten ja, 80 prozent äh, der ergebnisse erzielst so, und ähm, das wenden wir im Prinzip auf die ABC-Analyse an. Und da gehst du jetzt folgendermaßen dann am besten vor: Du ähm, selektierst deine ähm, Kunden nach folgendem Schema: A-Schlüsselkunden, B-Kunden und C-Kunden. Und die A-Schlüsselkunden ähm, schaust du dir im Prinzip an: also, wer sind die 20% aller Kunden, ja, die dir den meisten Umsatz bringen? Ja, also. 20 der Kunden, die mindestens 80 deines Umsatzes ausmachen und die selektierst du und suchst du raus. Dann schaust du dir die B-Kunden an, ja, also das sind dann sozusagen die normalen Kunden, das sind die Kunden, die dir so zwischen 15 und 30% deines Umsatzes einbringen. Und dann suchst du dir die C-Kunden raus, die sind ähm, gemessen am Gesamtumsatz deines Unternehmens, ähm, haben die halt die niedrigste Bedeutung. Ja, ich sage das jetzt völlig wertfrei. Ähm, und diese machen dann äh, im Schnitt dann unter 5% des Umsatzes aus. So, und wenn du jetzt diese Kategorisierung vorgenommen hast, A, B, C, dann schaust du dir an, was ähm, haben A und B Kunden gemeinsam, ja? Also welche Schnittmengen gibt es da, ne? ähm, Welche Berührungspunkte ähm, haben die beiden, ja? Ähm, und dementsprechend kannst du dann hergehen, ja? Und kannst. Ähm, dadurch wertvolle informationen für die äh, kundenansprache und kundenauswahl gewinnen und du weißt dann im prinzip ähm, genau wer deine idealen kunden sind warum sie das sind welche gemeinsamkeiten diese haben und dann macht es natürlich sinn, sich auf diese kunden zu fokussieren dein angebot ähm, noch besser auf diese kunden dann abzustimmen ähm, das gleiche solltest du übrigens dann wenn du jetzt im network marketing tätig bist und ähm, ja, Teamleiter bist, ähm, Team aufbaust, solltest du das auch mit deinen Vertriebspartnern machen, weil dann siehst du genau, ähm, was für Eigenschaften haben deine äh, idealen Teampartner und dann erkennst du diese auch, wenn sie vor dir sitzen. Ja, und du weißt auch sofort, wer ist dann eher ein Zeiträuber. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat dir weitergeholfen. Ich werde dir den Link zu diesem Blogartikel, wo du noch viele weiteren Informationen bekommst, ja, ähm, werde ich dir ähm, unterhalb des Videos dementsprechend verlinken. Und wenn dir das Ganze geholfen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du der Sache einen Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk, Netzwerk teilst. Ja. ja, und in diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ja, mach's gut, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.